Hallo, ihr fantastischen Menschen da draußen. Willkommen zu einer neuen Folge Retro Panda quält sich zusammen mit dem Retro Joe. Willkommen, auf jeden Fall. Bist du bereit? Ja, guten Tag. <lacht> Ich bin am Start, Panda, für euch da draußen. Äh, wir quälen uns heute mit den Games, die wir in Montabaur auf der Börse in der 10-Euro-Schrott-Game-Challenge erworben haben. Da gibt es jetzt aber noch eine kleine Vorgeschichte. Ihr wundert euch vielleicht, warum das Video so relativ spät kommt, zwei Wochen nach der Börse. Das liegt daran, dass wir das letzte Woche schon zweimal <lacht> aufgenommen haben und es heute das dritte Mal ist. Wir kennen diese Spiele also Etwas. inzwischen ein bisschen. Die Technik hat einfach nicht mitgespielt. Und weil wir wissen, was uns erwartet, haben wir uns beide bewaffnet. Ich habe hier einen schönen Honey Jack. Also wir haben jetzt gerade Ostermontag, 12.43 Uhr und wir betanken uns jetzt mit Whisky. Ja, ich habe natürlich einen schönen Glenn Fiddich, 15 Jahre alt, ist nicht gerade billig, aber es ist ein sehr schöner Whisky, ist ein Scotch, nicht so rauchig, relativ mild, sage ich mal. Aber ich würde sagen, lieber Joe, wir posten uns mal einen zu. Auf eine Yo. gute Runde. Prost. Salut! Und auf jeden Fall, falls ihr das Video. <lacht> <lacht> <Schwächling>. <lacht> falls ihr das Video <lacht> bei dem Show nicht gesehen habt, denn A, schämt euch und guckt sofort vorbei. Das Video ist natürlich verlinkt. Aber äh, wir hatten die Challenge auf der Retro-Börse. Wir hatten jeder 10 Euro und äh, haben uns dann bei dem Händlern umgeschaut nach Spielen. Die äh, Multiplayer sind Super Nintendo und naja, geeignet für dieses Format, denke ich mal. Da sind wir ja beide für nicht geworden. Und zwar, äh, ich hatte World ja. League Basketball für 4 Euro und du, Joe? Ich habe Brutal Paws of Fury. Hinten steht drauf 12, ich habe es aber für 10 gekriegt. Äh, den, die die Verhandlung selber könnt ihr auch bei mir im Video live nachverfolgen. Lustigerweise hatte ich das World League Basketball, was du dann gekauft hast, lieber Panda, zuerst in der und Hand. Für 4 Euro. <lacht> dann dachte ich, nee, Basketball ist nicht schlecht genug. Da muss was anderes her. Und ohne zu viel vorwegzunehmen, ich meine, wir zocken den Protzer hier zum dritten Mal. Puh, ja. World League Basketball ist Weltklasse im Vergleich zu brusel Porto, Aber das werdet ihr gleich sehen. Und wir haben natürlich noch eine oh. kleine Verlosung laufen und zwar könnt ihr diese Spiele ich gewinnen vergessen. und zwar um daran teilzunehmen, ihr könnt natürlich abstimmen, wer bei dieser Challenge gewonnen hat, weil das wollen wir jetzt nicht einfach so irgendwie entscheiden. Deswegen bitte einfach mit Hashtag WorldLeagueBasketball oder Hashtag in die Kommentare. Und äh, wir verlosen dann äh, die Module entsprechend, packen im Zweifel auch noch ein bisschen was dazu, äh, damit sie es lohnt. Ähm, ja, Auslosungs äh, bis wann also, dass ihr das kommentiert haben müsst und so weiter steht alles in der Beschreibung. Also lohnt sich auf jeden Fall. Aber ich würde sagen, ich nehme mir noch einen Mutschluck quasi und äh, wir steigen ein. <lacht> ja. Genau, um noch ganz kurz darauf einzugehen, also wer auch immer gewinnt. Ähm er kriegt dann zwei Pakete, eins von Panda, eins von mir. Ich werde auf jeden Fall noch ein brauchbares Gameboy-Spiel mit reinpacken, weil das hier. <lacht> ich kann mir vorstellen, dass das nicht unbedingt wirklich jemand haben will. Aber welches Gameboy-Spiel das sein wird, das steht in der Ich finde bestimmt auch noch was, irgendwie Game Gear oder sonst was. Kriegen wir hin. Auf jeden Fall mh, genug der Vorrede. Wir starten mit World League Basketball. Ah, Mist, jetzt habe ich zwei Player gemacht, warte. Dann kam er doch irgendwie zurück. Ja, äh, weiß ich nicht. Bei unserer letzten Aufnahme haben wir es nämlich mal aus Versehen hingekriegt, dass wir zurückgegangen sind. Ich glaube, ja. das musst du jetzt machen. Genau. Ah, sehr schön. Ich, ich glaube, ja, ja, ja, genau. So, du Player, weil ich ja, bin nämlich es Player ist natürlich one. alles ähm, gekonnt <lacht> diesmal. <lacht> ja. Und ich nehme, wie bei den ersten beiden Aufnahmen versuchen, auch schon die Dallas Stars. Ich glaube, es sind die, De also ich weiß nicht, was es für Stars sind, aber es sind die Stars. Und ich nehme natürlich das weltbeste Team, ihr seht es schon hier unten, natürlich das mit dem Panda. Ja, die Beijing natürlich. Pandas, ne? Natürlich. In Beijing war es, glaube ich. Ja, ähm, oh, ja. Wir, wir wollen euch nicht Minuten länger als Fall nötig quälen, Leute. Ja, und Eben. vor allem uns nicht. Genau. Lustiger geht's. Fakt, das Spiel ist von HAL programmiert. Äh, ja, komisch. Also der Händler, ich habe den Händler direkt gefragt. Hier, ich habe 10 Euro, was ist dein kackiges Super Nintendo-Spiel? <lacht> oh, das fängt an. Und er hat mir das wärmstens empfohlen. Und als wir es reingelegt haben, dachten wir schon so, hä, Harl? Ähm, also die haben ja schon andere Titel gemacht, ne? Ne, Joe. So. Ja, Kirby zum Beispiel. Hat der ein oder andere eventuell schon von gehört? Ist eine. Ja, ich will nicht sagen bekannte, aber jetzt auch nicht völlig unbekannte Hausmarke von einer kleinen Software- oder einer kleinen Hardware-Spiele namens, hilf mir kurz mal auf die Sprünge, ich glaube, äh, Nintendo. Ja, klingt, klingt so? sehr äh, seltsam, aber äh, ja, ist und, unter Insidern ist dieser Charakter durchaus bekannt. Hat aber, glaube ich, nur so zwei, drei Spiele. Ich habe ja. taugen auch alle nicht so wirklich was. Aber ähm, da mhm. könnte man die herkennen. Ja, genau. So, und äh, ihr hört den Sound vom Spiel jetzt nicht, aber ich kann euch sagen, der ist ja! nicht besonders prall. Da hat er gleich den Dreier. Das war auch beim, bei der ersten Aufnahme, die, die wir gemacht haben, haben wir natürlich erstmal geguckt, was ja. können denn die Knöpfe überhaupt. da habe ich ungefähr auch von hier erstmal Ah, oh, diesmal und, nicht. Und, ja, diesmal trifft er nicht, aber ja. man kann hier durchaus von der Mittellinie aus einen Dreier schaffen. Oh Gott. Da, auch drei Punkte. Also, jetzt muss man halt auch fairerweise dazu sagen: World League Basketball, ich glaube, die sind alle so ein bisschen hölzern hier, weil die auch furchtbar Schiss <lacht> haben, hier mal ins Auszulaufen. Denn ihr seht, außerhalb des Basketballfeldes ist hier das große blaue Nicht. Ich dachte immer, in so einer Halle sitzen Nein. auch Zuschauer und da gibt es noch vielleicht Das, das wird hier im Schwimmbad so, gespielt, das sieht man doch. Ist, ist doch normal. Also unter Wasser, deswegen ist das auch <lacht> ja. so ein bisschen floaty, ne? Nein, aber jetzt war ganz unter uns so Nein, scheiße. Also dass das der das das Spieler natürlich so einige Probleme, wie man sehen kann, die Perspektive ist seltsam. Wir finden es auch komisch, dass wir beim Spielen immer dieselbe Perspektive haben und nicht quasi so jeder von seinem Team Bäh. eine Verfolgerperspektive. Boah, ich muss muss ja echt mal auch. Das ist der Whisky. Also ich habe nichts gefrühstückt. Ähm, ja. Der schlägt natürlich voll ja, zu. Ich auch nicht. <lacht> ja, Travelling. Ich, ich habe hab irgendwas falsch gemacht. Prozent. Prost. Ja, frag mich jetzt nicht so nach den Basketballregeln. Also, ich weiß jetzt grad Ich bin ja auch der weltbeste basketball -Profi. Ich kenne backcourt Violation und die. Ja, ja, musst du ja sein. Du hast ja jetzt nba Für <lacht> bin ich auch immer sehr, sehr dankbar. Ähm, Verbringe ich oh, jeden was, Abend Ich komme von diesem Spiel nicht mehr los. Voll schlimm. Sag mal, wir müssen nicht mal sowas ja, wie eine Verteidigung hier haben. Ich weiß nicht, ich habe noch keinen Knopf, also das ist, der Super Nintendo Controller hat ja sechs Buttons. Ich glaube, es sind nur zwei ja belegt, weiß. ne? Und ganze, genau, ganze zwei sind belegt. Einer von nee, mal, einer für Werfen. Drück mal die Schultertasten, sehe ich gerade, da okay. kann man eine Aufstellung ändern, glaube ich. Ja gut, aber sowas wie Rennen oder nee, sowas aber ich glaube, halt die Aufstellung, nicht. die bringt jetzt auch die nicht so viel, jetzt. ehrlich gesagt. Äh, ich guck mal gerade, ich habe aber sonst keinen Knopf, also... Ich, ich glaube, ich kann mir die Aufstellung nur anzeigen lassen, aber nicht... Ist natürlich ein sehr früher Titel, macht natürlich sehr viel von ja. dem Mode 7-Effekt quasi äh, ja, Gebrauch. Ja, du hattest ja, du hattest ja quasi keine Wahl, wenn du ein neues Super Nintendo Spiel warst so zum, zum Launch Zeitpunkt, da warst du ja nicht hip, wenn du keine Ahnung hast. Ja Nintendo eben Zettel also. Könntest. Ja gut, wobei natürlich dieser Effekt, der ist natürlich wirklich spitze, ist natürlich nicht ganz so gut gealtert. Ähm, es ist halt hier von nee, also F7 ja macht also das schon da, auch dass die Kamera ständig wechselt, ist natürlich nicht das Optimalste, was jetzt die Übersichtlichkeit angeht. Aber da haben wir schon mal schlechtere Spiele gespielt, oder so. Das ist wohl wahr. Also ich habe auch schon schlechtere äh, Sportspiele <lacht> gespielt. Erinnerst du dich an unsere erste Folge mit dem großartigen Bill Lambert Combat Basketball? Also hier haben wir ja wenigstens 13 zu 3, um das mal ganz kurz nebenbei zu erwähnen. Ich mache ja. dich hier völlig nass. Das war aber gerade fast in Getroffenen. So also es ist Aktion. irgendwie gefühlt, ist es irgendwie Zufall, oh. ob wir äh, einen Korb werfen oder nicht. Ja, und ja. auch egal von wo. Ich glaube, das mag jetzt aber auch an dieser Online-Plattform sein, hier ans Nest party wo wir das mitspielen. Hattest du mal Gelegenheit, das einfach mal so in Super Nintendo Ich wollte zu mal ein Super Nintendo damit, ehrlich gesagt, nicht in Wein. <lacht> ich verstehe. Dein Super Nintendo? Oder Beides, obwohl ob mein, mein Super Nintendo, das ist ja, ja gar nicht angeschlossen, da bin ich ja ganz stolz drauf, das, das seht ihr ja ab und zu bei mir im Hintergrund in meinen Videos, das ist doch mein Super ja. Nintendo von damals, das habe ich bei meinen Eltern auf dem Dachboden wieder gefunden. und dass es nicht vergibt ja. oder sowas, also das äh, will ich wenn möglich schonen. <lacht> Da muss ich auch sagen, da bin ich echt ein bisschen neidisch. Also ja. nicht Neid im Sinne von, äh, du Arschloch hast noch dein altes Super Nintendo, sondern eher im Sinne von, der Glückspilz, ich wünschte, ich hätte auch noch mein original altes Super Nintendo. Ich beneide jeden und ich beglückwünsche jeden, der noch ja. seine Konsolen aus ja. seiner Kindheit besitzt, denn da habe ich leider gar nichts vorzuweisen. Ich habe die immer alle verkauft, um mir das nächste zu holen. Nicht so gut wie zuhören. auch nicht, als ich dann damals äh, ausgezogen bin bei, den, bei meinen Eltern, ist das einfach bei meinen Eltern geblieben. Und ich weiß noch, so relativ kurz, bevor ich mit dem Sammeln angefangen hatte, ich hatte auch viele pc Big, -Big Boxes so Warcraft 2 und sowas, so weißt du, den ganzen Klassiker. Ja, ich habe die mal weggeworfen, ne? hat der nur Platz weggenommen. Hui, erzähl das nicht, Metal Jesus, der stirbt und wird sich der dann war im war echt Draht Klassiker, um. da war Diablo 1 dabei, Warcraft 2 und, und, und. Ah. Also richtig, richtig gute Spiele. Ha, na gut, das kann man es eh nicht mehr ändern, ist schade. Blizzard-Klassiker, ne? Ja, in der Tat. Man bereut ja später häufiger mal, was man so zu, zu Kindertagen doofes ja. angestellt hat. Gerade wenn es darum geht, was man alles weggeschmissen hat, wo man heute denkt, hätte ich das mal behalten. Das stimmt allerdings. Oh, du hast mich geblockt. Das ich habe ja einfach nicht. wild auf die Knöpfe gedrückt, ehrlich gesagt. Aber wie wie, lange bin, wie langsam Energie bewegt Fähigkeit. er sich denn gerade? Ey, da bin ich ja schneller. Und, und, und, und, und, und, und? Ja, und du bist ja... Ah, halt, komm, noch ein äh, Versuch. Ey, kannst du knicken hier. Eine ja, Minute ich, noch. Ich glaube, es sieht schlecht aus. Ja, 13 zu 5. Machen wir doch. Nee, 18 nee, zu nee, 5. nee das machen wir nicht. Ach, nee, doch, doch, doch. Ach, nee, doch nicht. Also irgendwie, also die eigentlich. bewegen sich schon verdammt langsam, oder? Ja. Übrigens habe ich äh, noch recherchiert, dass das Spiel in den USA tatsächlich die NCAA-Lizenz hatte. Okay. Also ja! Das ist kein No-Name-Titel, sondern. Die hatten da in den USA, ist das NCAA Basketball, das ist quasi der so, da die Ich wollte ganz fragen, was ist die das Amis? Denn? Ja, ja, NCAA, das ist die College Liga, von der aus die NBA dann später die Spieler rekrutiert. NCAA gibt es auch im Ringen, okay. das es auch im Football und im Eishockey weiß ich nicht, aber Basketball, Football und so. Da gibt es von EA heutzutage auch, oder zumindest in der letzten Konsolengeneration, gab es da auch noch die College-Basketball- und College-Football-Spiele. Das ist im College-Sport ist ja in den USA mhm. eine große Sache. Das wird da ja sogar teilweise im Fernsehen übertragen und so. Da muss man den Amis ja lassen. In ihre Sportler stecken die ja sehr ja, viel... Gut, die modernen Gladiatoren. Ne? Hätten sie mal das Geld lieber woanders reingesteckt. Die sollten das vielleicht, was die in Sport investieren, da lieber in Bildung investieren. Etwas. Aber gut. <lacht> <lacht> die Diskussion habe ich mit dem Donald schon so oft geführt. Ich nehme lieber mhm. mal noch einen Schluck. Ich auch. Ja, ich würde sagen, das war auch das Spiel. <lacht> Weil noch eine Runde haben ja. wir Ja, wie kein ist dein Bock. Fazit? Nee, ich äh, muss auch das deswegen geht äh, Geht's jetzt auch gleich zu Brutal Paws of Fury? Epischer Titel natürlich. Oh, warte, da muss ich mir gerade nochmal, da muss ich mir gerade nachschenken. <lacht> ich sehe ich seh ja dein, dein Video und ich hast da auch so ein schönes Whisky-Glas. Selbstverständlich. Gab es letztens nämlich hier in einem Supermarkt bei uns um die Ecke im Bundle eine Flasche Honey Jack mit einem Original Jack Daniels Tennessee Honey Whisky Glas. Wenn ich dir geschickt habe, siehst du. Ich bin gespannt. Hier. Ich mag ja diese Whisky Gläser mit dem dicken Glas und den dicken. Dann Dunkel haben wir sowas ähnliches. Eh so ich habe ja sogar hier ein graviertes. Nicht, dass ihr euch wundert, es gibt ja die oh. ähm, solide Schnapsgläser. Die benutze ich hier nicht, weil ich bin kein bin. Bei Whisky muss man aus einem großen bauchigen Glas trinken. Das kann man nicht aus einem Schottglas trinken. Gottes Willen. Kann man auch, aber dann nimmt man dann den. den, den äh, wenn, da, da ja, nimmt den, den, dann nimmt man den, den billig Whisky voll von, von mide und nicht hier den äh, guten Glenn. Finde ist ja, natürlich genau. übrigens keine Werbung. Ähm, also wir wurden jetzt durch die, von den Whisky-Herstellern leider nicht bezahlt. Aber wenn ihr hier zugucken solltet, also wir lassen nee, uns sponsern. So ist es nicht. Für unsere <lacht> Das ist einzig und allein für unser eigenes ja. Seelenheil, damit wir das hier auch Das nochmal überstehen. Äh, überstehen. Ja, weil wie ihr schon gesehen habt, ja. äh, wir wissen natürlich schon, was zu tun ist. Und das Erste, was bei Brutal Paws wirklich auffällt, ist, Multiplayer, warum zum Teufel soll man wir seinen Namen zuerst eingeben? Ja. What the ah, fucking das braucht fuck. kein Mensch. Kein Mensch. Hat niemand nachgefragt. Know. Entschuldigung, ich habe gerade einen leid. <lacht> Deswegen haben wir es gerade schon so nebenbei gemacht, aber... Ach, das gibt auch nur... Ich schiebe das einfach mal auf den Alkohol. <lacht> ja. Und nicht, dass ihr denkt, wir sitzen jeden Montag oder Sonntagnachmittag um 1 Uhr hier und sind uns am Betrinken oder so. Nein, nein, das ist einzig und allein. <lacht> um unser, unser, unsere, äh, ja, unsere Sanity ja. nicht zu verlieren beim Spielen von dieser Scheiße hier. Ja, äh, wie ihr seht, äh, man hat hier auch ein sehr intuitives Charakterauswahlbildschirm. Äh, nämlich nicht so wie bei Mortal Kombat oder ja. ähnliches, ne? Wie, wo, wo man ein schönes Raster hat, wo man alles sehen kann. Nein, man muss hier schön nervig durchscrollen. Also ich stelle euch mal die Kämpfer vor. Wir haben Kung Fu oh. Bunny, dann haben wir den Prinz Leon, dann haben wir den Tai-Cheater... Den ray Red, <lacht> den Kendo koyote also sie haben sich schon um tradition bemüht. Ja. Die Foxy Roxy, natürlich Foxy Roxy. Und den Roxy Ivan, welchen hattest du denn Stück? genommen? Ich habe letztes Mal mit Ivan den Bären angefangen. Ich glaube, ich habe gerade gleich, gleich die mal, Foxy Roxy, um hier gleich so schön das Niveau äh, schön runterzudrücken. Ja. Aber ich glaube, wir haben ja jetzt auch erstmal, wir haben ja noch nicht. Ach ja, ja stimmt. Da muss man hier nochmal mal den Kämpfer wählen. Ja, und dann hast du da unten nämlich nur diese, diese ja. abgeschnittenen Köpfe und ich habe keine also, Ahnung, ich glaube das ist voll Ja, also warum soll man sich am Anfang einen aussuchen und dann später nochmal? Hä? Ja, keine, so, Ahnung, also sieht, keine Ahnung. Ahnung. So, wie man sieht, äh... sieht das ja optisch im ersten Moment ja, gar nicht so aus. aber dann bewegt aus, sich's. <lacht> wenn man jetzt noch nicht... Ja, dann bewegt sich's und wenn man dann <lacht> noch weiß dass der, der Knopfdruck irgendwie drei Sekunden Verzögerung hat, bis die Aktion dann ausgeführt wird. Wobei, ich habe das Gefühl, es das läuft ja, bis das ein bisschen gut flüssiger sagen. als beim letzten Mal. Trotzdem oh, ist es scheiße. Ich habe gerade so eine tolle Pirouette gemacht. Also wir man mal sehen. Ja, das ist, weil ich dir ins Gesicht getreten Die Animation. Bin. <lacht> ja, also nee. Instant Replay skippen wir mal. Nein, jetzt bist du auf Watch gegangen. Okay, dann analysieren Prost, wir So, an den dieser Zeit. Stelle. <lacht> ja. Halleluja. Jetzt ist es so, dass es ein... Kann man das irgendwie überspringen? Das kann man doch nicht das heißt, überspringen. Über doch, doch, ich habe mal Start gedrückt. Das ist ein Sechs-Button-Falter. Das heißt, warte ja. mal kurz, ich will das kurz demonstrieren. Geh weg. Äh, leichter Schlag, mittlerer Schlag, schwerer Schlag. Es ist dieselbe da Animation, sich, die einfach nur unterschiedlich schnell. Die haben sich richtig wird. viel Mühe gegeben. Ja, komm, so, jetzt Zack. das Maul. Und, ich weiß, so blocken ist in dem Spiel auch nicht nee, ganz so. Einfach. kann man das überhaupt? Nicht? Ich habe hab's doch nicht herausgefunden, ehrlich gesagt. Ja, doch, wenn du nach hinten drückst und nach hinten. Also Ey, ich drückst, kann nicht grad ich nichts machen! Vielleicht bin ich nicht der Gefecht gesetzt. Keine Ahnung. Ich habe auch noch keinen einzigen Special-Move hier rausgefunden. Ich Hadouken! Gesagt, ich jetzt vorher recherchiert <lacht> aber ich dachte, wir bleiben ja. mal fair. Nee, Hadouken hat hier keinerlei Wirkung. Oder ich krieg's mit dem Xbox-Pad einfach nicht hin. Ja, ich spiele auch mit dem Xbox-Pad, also... Beim letzten Mal hast du mich... Komm, komm, komm, komm, Aber ich bin mit dem Xbox One-Pad, nicht mit dem 360. Also mein Steuerkreuz ist durchaus ja. ein bisschen besser Genau Den habe ich auch. Ach stimmt, du hast dir einen, einen, einen Xbox One-Controller nee, dafür äh, gekauft. der war aber mein Oculus Rift dabei. Der wurde damals mit dem, dem, mit dem so. ausgeliefert. was hätte ich hier nur nur ein Xbox 360 Pad rumliegen, aber ich bin eigentlich ganz zufrieden mit, mit dem Xbox oh, One. Der 60, -Pad ist, der 60 Pad ist scheiße. Xbox ja, One Controller ist quasi für Controller. Umsonst. Okay, gut sagt der, der sich für 500 Euro eine VR-Brille gekauft hat, aber hey, ich habe die ja. irgendwie besiegt. Kann das gut. sein? Wenn, wenn ich den... Ja, hast du. Wenn ich den Rechner dafür hätte, dann würde ich oh. mir auch Oculus Rift holen, bevor ich mir PlayStation VR kaufen würde. Aber da kleinen äh, Tipp: ähm, jetzt so spät im Lebenszyklus kaufe ich mir ist auch nicht. Äh, es kommt jetzt bald äh, von Oculus eine neue Brille raus. Die funktioniert unabhängig von Computern. Die, die ist komplett Echt? autark. Oculus Go heißt die. Solltest du die vielleicht mal anschauen. Ähm, da ist quasi okay. der Computer in die Brille eingebaut. Sehr, sehr geil. Ähm, soll also ziemlich gut sein. Nice. Kostet glaube ich aber auch 450 Euro oder sowas, aber dafür, dafür hey, für Standalone, muss hey. musst keine äh, großen Sensoren und sowas aufbauen, ist das gar nicht so verkehrt wahrscheinlich. Ja, das ist schon ja. ganz cool, das stimmt. Wobei die nächste 450 Euro Anschaffung bei mir wahrscheinlich eher dann die PS5 oder Xbox, keine Ahnung. Wie ja, soll so, so, so nächstes Jahr kommen, ja, aber ich habe Ja, die E3 ist ja, die ist ja bald. Hast du gerade Energie zurückgekriegt? Ja? Skill! Skill. Wie? Pura Skill, Ja, ja, genau. Ich hab keine Ahnung. Am Arsch. Du weißt, bei so Fighting-Games. Ja, also für mich. Das da, da, da, da zeigt wieder, so zeig geil, so Finger von. Mich, du. Du, du. Und dann halt so die Pose immer noch so lange. Still, mit auf dich Aber zurück, irgendwie verliere ja. ich kaum Energie, oder? Ich weiß gar nicht wieso. Nee, du kriegst die Energie nur jedes Mal wieder zurück. Weil ich so zeige, so. Du. du warte. Ja. Das ist so ein bisschen wie ja. der Krogen, wenn er zu viel auf die Fresse gekriegt hat, dann. Ich habe das Gefühl, die Maus kann, kann nichts, oder? Oder bist du das? Oh. Der Ray, die Ratte, <lacht> ist echt scheiße. Wir wollen kein Replay. Aber es ist, ich oh schön, Mann. dass es das eine Replay-Funktion gibt, warum auch immer. Ja, braucht nur keinen ja, Spaß. weil irgendwie hätten wir. Also, ganz ehrlich, Leute, ich habe ja schon viel gespielt und haben wir nicht letztes Mal auch. Genau, Shaq Fu mhm. haben wir letztes Mal gespielt. Das ist im Vergleich hierzu ist Shaq ja, Fu Street Fighter Probo. Also, ihr seht ja, die Animationen sind. Naja. Und genauso ist das Spielverhalten. Also, irgendwie ist es nicht sehr responsiv. Was machst hier irgendwelche Special Moves? Ha! Wieso machst du Special Moves? Ich kann keinen Ich keine keine wie es mache, ehrlich gesagt. Ich, ich drücke einfach nur Bild. Oh, oh, oh, oh, Ich habe gewonnen. <lacht> Mit der Zunge ja, raus. Ja, ganz toll. Das ist ja. größte, größte, größte Sieg ja. meines Lebens. Also Solltest Du das das in deinen Lebenslauf trinken. packen. Hm. Wahrscheinlich okay. ist so dein Whisky etwas schwächer als meiner. deswegen. Das ist eine prima Ausrede. Ich habe 35%. Ich habe eben geguckt. Ja, ich habe 40%. <lacht> ja, na, na, na, Während du hier guckst, bin ich... Ich bin so fair und trete einfach so. <lacht> das Gesicht, oh, oh, das die ist Wissen aber so nett, lieber Josh. <lacht> ja, hör mal. Ich kenne das mit den Regeln äh, <lacht> und so, ne? So, also wie man sieht, man kann die Leute prima in die Ecke drängeln. Aber ich glaube, du, du bist ja. trotzdem quasi. Ich muss mich noch einmal treffen. Ah. Ist die Ratte uh, doch nicht so mistig, wie ich gedacht hat ich Spilling habe? Ich habe den Deckfist gesessen. Nee, aber auf Meistersplinter-Niveau <lacht> performt er trotzdem nicht. Ja, ich wollte gerade Runde sagen, wir spielen es eigentlich nur so, damit ihr einen guten Eindruck vor. bekommt. Damit ihr wisst, wofür wir auf keinen Fall Geld ausgeben solltet. Ach hier, den, äh, diesen Neo hat man noch nicht, glaube ich. Ja, und ich nehme ihr vor. Den, den oh, bist ja ungefähr das <lacht> auch irgendwer ist Dreifache von mir. Ja, Aber irgendwie sehen die Grafiken so aus wie so billige Cliparts aus Mitte der 90er, irgendwie, die auf diesen 10.000 ja, Arts ist, auf äh, einer CD-ROM kamen. Ja, aus der Computerbild irgendwas. Kostenlos Computer als Beigabe. Ja, in der Ultra Deluxe DLC combo pack <lacht> Zack. Ja, irgendwie, irgendwie tust du weg, gar nichts, ja. oder? Ja, doch. Ich ja, aber, aber das, das finde ich, ich bei so Fighting nicht. Games immer Mist, wenn man einen in die Ecke drängen kann. Das ist irgendwie nie gut. Ja. Gucken wir mal. Und zack. Während wir, hier, während wir uns hier mit diesem Rotz rumschlagen, meine Frage an euch: Gefällt euch das, wenn wir uns hier äh, zu zweit in so einen Scheiß antun? Findet ihr das <lacht> unterhaltsam? Wir nämlich schon. Genau. Und wenn ihr das unterhaltsam findet, wären wir durchaus bereit, das in, in äh, unregelmäßiger Regelmäßigkeit zu tun. Dann sind wir natürlich auch darauf angewiesen, dass ihr uns Multiplayer-Spiele, bestenfalls für Super Nintendo, vielleicht aber auch fürs NES empfehlt, die man zu zweit spielen kann und die bestenfalls ja. dann auch noch Kacke sind und trotzdem ja. ein bisschen Spaß machen. Also wer da äh, Vorschläge hat... Einfach in die Kommentare rein, wir versuchen dann alles natürlich zu beachten, auf jeden Fall. Ja, ja ich würde sagen... Ja. Um da kurz noch weiter drauf einzugehen. NES und Super Nintendo deswegen, weil es da die Möglichkeit gibt, das online im Multiplayer zu spielen. Der Panda und ich wohnen jetzt nicht so mega weit weg voneinander, aber 150 Kilometer sind es trotzdem. Das heißt... Da ist ein bisschen Fahrzeit. Das ist jetzt nichts, was wir nicht bereit wären, auf uns zu nehmen. Aber das hier ist zeittechnisch für uns einfach einfacher nee, zu trinken. Das kann man so prima mal dazwischen schieben oder ähnliches. Ne? Ja, ja. Da muss man nur mal abends Zeit finden, sich mal eine Stunde hinzusetzen. Hoffen, dass die Technik klappt. Und einen schönen Whisky trinken. Also ich glaube, das <lacht> mit Whisky trinken dabei, das gefällt mir ehrlich gesagt. Das macht ja, das, das alles etwas erträglicher, genug, würde ich sagen. Zu trinken. Ja, genau. Und bei den ersten beiden Runden, wo wir das aufgezeichnet haben, haben wir als kleinen Bonus noch, was hatten wir als erstes ja. bei 3D? <lacht> Aber dies, diesmal dachten wir uns, Ach, äh, jetzt wollen wir mal noch ein schönes Spiel machen, wo wir nämlich... Ja. Oder zumindest was genau, wir genau noch beide, nicht kennen. Wir beide kennen es noch komischerweise gar nicht, obwohl es ziemlich gut sein soll. Nämlich Street ja. Racer. Und in letzter Zeit wird viel ja. drüber geredet. Der SNES-Maniac hat es empfohlen, der MZ ist großer Freund von Street Racer und so als kleines Das ubisoft Logo, oh, das ist ja süß. Wie retro ist das, ist das, das denn? Doch, ist, <lacht> ist ja niedlich. Ja, hier, Retro Joe und Retro Panda, da ja. geht auch Retro Ubisoft. Herrlich. Ne? Schönes Zeitzeugnis auf jeden Fall. Ich würde sagen, wir, wir ja. spielen einfach so, mal eine... kann sogar zu viert gespielt werden. Zwei Player. Sehr cool. Na ja, wir also mal, wir haben das beide noch nie gespielt, wir spielen es aber auch nur mal eine Strecke an. Ich würde sagen, ja, ja irgendwas wird so ein 1 äh, eins gegen 1 sein. Ähm, vielleicht ja. Ist, muss ja kein Quetzig zusammen sein. Das kann ja auch einfach nur so, so ein Multiplayer-Dings sein, ne? Ja, genau. Also, wir müssen auch nicht unbedingt nur Scheiße spielen. <lacht> Ihr könnt uns auch gerne mal sagen, wir, so, wir, wir spielen nichts dagegen, komischerweise. Also. Hier, gar kein Thema. Ich würde sagen, verschiedene Charaktere. Ja, ich, ich nehme äh, den Helmut. Ich, ich nehme, nehme den Fall Helmut. Frank. Frank. Ich nehme Frank. Helmut muss sein. So anscheinend ein bisschen so auf äh, Deutsch gemacht, natürlich. Ein bisschen nach einem roten Baron anscheinend mit den äh, Doppeldeckerflügeln oder mit den Dreifachdeckerflügeln. Ja, selbstverständlich. Herrlich. Und ich nehme hier Frank. Der sieht nämlich so ein bisschen aus wie Hulk. <lacht> Grün und lila sind die Farben von Hulk. Hulk ist einer meiner absoluten lieblingscomic comic Bist du auch so Oh, auf jeden Fall. Und. Wir versuchen in das Zukunft auch mal das irgendwie nehmen. technisch so hinzukriegen, dass wir auch den Spielsaum mit aufnehmen können. Weil das ist nämlich gar nicht so einfach. Wir ja. versuchen es irgendwie mal hinzukriegen. So, ich so bin einfach. unten auf jeden Fall. Also Mode 7 natürlich, klar wie Mario Kart. Ich weiß nicht, was so Gas ja. ist. Okay. Okay, B Ja, ist wobei Glas. ich sagen muss, die... Also Grafik geht in Ordnung, aber die Übersicht... Ja, bei mir jetzt die Übersicht nicht, finde ich persönlich besser beim Mario Kart. Und die Steuerung ist schwerer, würde ich sagen, oder? Oh, äh, ungewohnt auf jeden Fall. Aber das mag auch wieder durch die Verzögerung ja. äh, der Online-Plattform snes Party liegen. Das ah. Streckendesign erinnert auf jeden Fall deutlich an Mario Kart. Aber ist es gar nicht so verkehrt? Also, ich, da, da können wir. Nee. Mache ich denn hier? Ich glaube, ich führe oder? Also, ich es ist auf jeden Fall schwerer zu steuern irgendwie. Ich, bin ich weiß nicht warum, sicher. aber irgendwie habe ich ja, das ja. Gefühl. Vielleicht muss man auch im Gegensatz zu Mario Kart einfach mal <lacht> zwischendurch. Aber ich habe ich hab irgendwie das Gefühl, dass die Steuerung ähm, direkter ist, also dass das dass, dass, dass, äh, stärker steuert, sage ich mal, als bei Mario Kart. Das ja, übersteuert ja, ne? auf jeden Fall mehr. Also, ich habe hier gerade noch gar keine Kontrolle. Und weiß auch überhaupt noch nicht, wofür die anderen Knöpfe sind. Ich fahre aber in die falsche <lacht> Richtung. Das ist doch auch schon mal viel wert, ne? As As Kinder, don't drink <lacht> and drive. Gottes Willen. Auch zufrieden stelle ich mir das lustig vor. Geht wobei nur so, nur so ein Viertel des Bildschirmes ist, ist ein bisschen sehr. Ja, das ist scheißegal, Panda. Ich habe damals auf dem N64 mit meinem Cousin und seinen beiden Nachbarskindern GoldenEye auf dem 30 Zoll Fernseher gespielt. Beziehungsweise, das war ja damals nicht 30 Zoll, ja, das war ja. 30 Zentimeter. Da hatte jeder quasi 7,5 Zentimeter Bilddiagonale <lacht> und das war geil. Wir sind also, einfach zu verwöhnt geworden, glaube ich. Ja, ich krieg's hier gerade überhaupt nicht hin. Merkt man Scheiße. gar nicht. Sollen mal wir nochmal. Also, das einzige Spiel, wo ich euch hundertprozentig sagen kann, wie sehr die Verzögerung von SNES Party hier wirklich zum Tragen kommt, ist Panda Hollow oh, okay. Street Fighter rein. Da muss ich hier kurz mal gucken, ob ich das habe. Street Fighter 2 Turbo wahrscheinlich, ne? Ist egal. Oder okay, genau, wenn, wir, wenn, wenn machen, du gerade parat hast. sieht ein bisschen beschissener aus. Ich habe vorhin schon mal... Street Fighter äh, 2 Turbo ist wirklich immer noch mein liebes Fighting-Game überhaupt. Meins auch. Ich habe jetzt hier einfach mal Street Fighter 2, weil das sowieso auch ein bisschen langsamer ist. Hier kann ich euch auf jeden Fall exakt sagen, wie sehr das Ganze äh, dann hinterher ich auch. spackt ähm. oder nicht. <lacht> Ja. Bist du am Start, Panda? Ist das, ja. Hat das bei dir funktioniert? Gut, ich muss noch mal ganz kurz in die Optionen meine Knopfbelegung ändern. Ach so, profimäßig sind wir unterwegs. Selbstverständlich. Nee, ich bin, ich, bin, ich bin auch so gut. Na klar. <lacht> Wollte ich gerade sagen, wir so doch eigentlich ich hier, hier äh, Dingenskirchen machen. Druck Dr Dr Dr mal Start. Ob ah. Ob kannst. Ja, kannst du So, kannst so. natürlich die Chani. Jetzt geht's mit der groben Kelle, vorausgesetzt ich krieg das mit dem Xbox One Controller hin, der ist nämlich, Steuercode ist zwar besser als beim 360-Pad, aber trotzdem, glaub, wow. Weil Tani hat nämlich diese eine Hadouken. Spezialattacke, die kann ich, und zwar hier die, die, die, die tritt, da muss man einfach nur drücken, ganz ne? viel, versuch's gerade den Hadoken immer zu machen. <lacht> Ja, und es klappt nicht. Also, ihr seht, definitiv ist auch das, äh, das Nest Party ein Stück weit für Verzögerungen äh, hast mich aber trotzdem wird. nass das gemacht. natürlich ein Profi wie mich nicht <lacht> davon ab, sondern Mut wie den Panda hier in seine Schranken ähm, zu weisen. Es, ist, um ein zu weisen, es ist ein, ein Whisky. Es ist dein Whisky, Trunk auf mich deinem Magen. <lacht> ich hab mein zweites Glas jetzt auch gerade nochmal gelesen Ich hab's geschafft mit den beiden. Komm so, her, du Lutscher. Nein, nein! Du schlägst Frauen und da bist du stolz drauf? <lacht> nee, nur schon lieb. Oder wenn sie drin bitten, aber das ist dann in einem anderen Zusammenhang. Natürlich schlage ich keine Frauen, das ist das allerletzte. Also schlaue Fra schlauen, schlauen Fragen. Jetzt kann ich auch nicht mehr reden langsam. Frauen schlagen ist natürlich vollkommen inakzeptabel, da brauchen wir gar nicht drüber zu diskutieren. Willst du noch eine Revanche oder äh ich glaube, ja, Icom I komm ein noch mit mit Honda. Ach guck mal, weil wir im Singleplayer-Modus sind, kann ich nicht mal den Charakter aus. <lacht> brauchst du also, ich auch gar muss nicht, Video oder? Spielen. Nee, das ist nicht so schlimm. Komm hier, gibt's gib's, eine da schöne komm, da ein Shelly ein hier. Gegner, weil der Hard Punch von dem nämlich immer ein Overhead ist. Komm, komm, komm, komm. Und wenn er hier, ja, Noob, kriegst ja. du nicht hin. <lacht> den Dragon Punch kriege ich nicht hin. Aber solange du mir immer schön hier in die Faust springst, ist es noch nicht so wichtig. Komm hier, man mach deine Hände Attacke. Wieso macht er die nicht? Ich komme da nicht durch. Weil die Verzögerung, das Nein, Leck ja, ist ja. zu groß. Alter! Macht nix. Mach dich. <lacht> Eines schönen Tages, Panda, werde ich bei dir an der Tür klingeln. Dann hast du nicht mehr die Ausrede, dass hier irgendwas leckt oder so. Denn dann wird auf richtige Art gespielt. Verdammt. Ich mache einfach nicht auf. Ich habe den Dragon Punch ah, hingekriegt. Jetzt kann okay. ich, äh, zufrieden. So. Ich streck alle Fähre Für von mir. der Abend gelaufen. Auf dich. Ja, Retro Joe, ich sollte meinen Kanal umbenennen von Retro Joe spielt in Retro Joe siegt. Pass mal auf, nächstes Mal, meine nehmen wir irgendein Spiel, was ich kann. kann. Ja hier, ich habe noch Zeit. Wie lange ist denn das Video schon? Ich habe ich hab gerade keinen Ach, Überblick. Komm. Ich würde sagen, das reicht. Na gut, ich spiele noch ein Genau, bisschen wir, bei, wir haben auch die halbe Stundenmarke, sehe ich, gerade erreicht. Deswegen passt das eigentlich. Also, wenn es euch gefallen hat, schreibt einfach in die Kommentare rein, was für Spiele ja. ihr noch als nächstes sehen wollt. Und natürlich nicht vergessen, für das tolle, epische Gewinnspiel, Hashtag www... Äh, nee, nee, nicht www. <lacht> <lacht> Hashtag brutal pause of fury oder also sagen wir nur hashtag brutal basketball oder hashtag genau wir müssen es nicht komplizierter machen als es nötig ist wir könnt ja dieses wunderschöne ja, exemplar natürlich geben. auch sagen hashtag ist beides scheiße aber ich will die gameboy spiele <lacht> haben das geht auch meinetwegen und äh, ja, von meiner Seite vielen Dank fürs Zuschauen. Für die, die meinen Kanal nicht kennen, der Panda blendet den sicher gerne unten mal ein. Schaut doch auch mal bei mir vorbei. In der Regel bin ich alleine vor der Kamera, aber ich glaube trotzdem halbwegs unterhaltsam. Natürlich bei weitem nicht so wie der Panda mit seiner coolen Mütze, da kann ich nicht gegen anstinken. Aber nichtsdestotrotz, lasst doch bei mir auch mal Genau, ein Hallo würde mich da. natürlich super freuen, wenn ihr beim So vorbeischaut. Und ansonsten wünsche ich euch noch einen wunderschönen Tag und wir sehen oder hören uns beim nächsten Mal. Macht's gut! Hasta la vista.